Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Gulling Medieval. Wir haben letzte Folge angefangen, einen Grundstein zu legen. Hier einen Weg gebaut. Wir haben hier ein Gebäude fürs Lager vorübergehend. Hier können Sie erstmal schlafen. Natürlich haben die Vögel sich hier wieder eingebuddelt gehabt. Das ist immer noch nicht aus dem Spiel entfernt worden. Ich musste hier einen Hang hinbauen. Einer war hier unten eingesperrt. Einer war hier oben auf einem einzelnen Fels eingesperrt. Hier musste ich einen Hang hinbauen, weil es hier oben ein Haustier lag. So, dann habe ich als erstes für uns mal hier so sollen die hängenden Gärten aussehen. Dann kommen da noch Etagen oben drüber. Das ist erstmal nur der Grundriss. Dann werden wir jetzt laufen lassen. Gucken, dass... Ich habe hier den Großteil erstmal abgebrochen, weil die sich ja in einer Tour selbst einbuddeln. Wenn man da nicht aufpasst. Ups. So. Mal aufpassen hier, weil wenn... Müssen wir da direkt wieder einen hinschicken. So. Ich dachte, wir stecken jetzt grob erstmal ab. So, ja, Kölkstein haben wir ja nicht. Bau. Also ich habe das hier ein bisschen geändert. Wer hat denn jetzt Bau? der Bau. Ja, Jonathan. Asfram und Warp. Ah, Bau zählt natürlich auch hier dazu. Hm. Es gibt doch noch anfertig. Oh, Einsamer Reisender. Ein Hausierer lehrt seinen Rucksack und breitet eine Auswahl an Kuriositäten auf einem Leintuch auf dem Boden aus. Ich kaufe und verkaufe Dinge, die mir unterwegs auffallen, sagt er mit einem schiefen Lächeln. Schaut sie euch an, wenn ihr wollt. So anfertigen. Anders. Ja, hier kommt alles bei allen auf zwei. So, wo ist der Händler? Ah, wo ist denn das? Ach, das ist ja noch ewig weit weg. So. Aber ähm, jetzt brauchen wir eigentlich auch noch nicht handeln. Ach, und hier unten kommen sie nicht hin. Da liegt, da ist ein Busch drinne. Also muss ich hier ausheben reinbauen dann können sie busch entfernen eine erde was ist hinten ja gut die bauen jetzt erstmal den lehm ab so da ist der händler können ja trotzdem mal schauen was er dabei hat 1 Redekunst 5 2 12 15 Redekunst 15 2 Sterne. Oh, so, gehen wir mit dem Handeln. Läuft er weg oder was? So. Setzlinge und Bier. Blacksamen. So, Wilde Eier, Gerste. Und wollen wir ihm Gerst abkaufen? Bringt jetzt eigentlich nichts, ne? Der hat einen Hund. Das ist ja cool. Was für ein Scheiß geben wir ihm jetzt? Na, das ist jetzt die Frage. Und dem essen geben wir ihm mal erstmal gar nichts Nein, mal vergessen was geben wir ihm was geben wir ihm ja, da wir ohne sitzlänge spielen können wir die erstmal alle haben jetzt der typ überladen ja, dann behalt dein Hund. So. Erstmal. Hier, mach doch erstmal das da. Was hältst du denn davon? Und du? Scheiße. Den da. Also wenn man hier nicht aufpasst. Da kommt sie dran gut? So. Und jetzt eine blöde einfache Holztreppe rein? Ja, oder auch nicht? So, Audi, dann können sie da unten die Pflanze entfernen. Immerhin wollen wir hier eine Straße hinbauen muss man auf alles achten. Ja, muss freigemacht werden, ist mir auch klar. Ah, jetzt... Jetzt haben wir keine Erde. Hier ist überall Erde, die sie abbauen sollen. Wir brauchen aber hier das hier oben, brechen wir erstmal einmal ab. Laufen die hier noch hin. Noch irgendwas? Ja, hier. Wir bräuchten den Kalkstein zwar gerade, aber es reicht, wenn wir auch erstmal abstecken. Jetzt haben sie hier unten auch wieder scheiße gebaut. Ne, da kommen Sie dran. Hier ist eine Treppe. Dann kommen Sie hier, können Sie hier hoch und kommen wir an die Erde dran. Dann haben wir halt nur keine Erde. So. Obwohl wir brauchen den Lehm hier auch. können ja grob mal abstecken so der kann jetzt hier erstmal für immer mal Zweige mal oh, links rum so das andere wird auch gebaut aber für immer ein Holz erstmal kann später hinzugefügt werden. Steinmetz, ja kein Kalkstein. Hm. So. Keine Zweige. Sollten wir Zweige benötigen, wenn wir hier einfach Bäume? Stehen sowieso im Weg. alles weg. So. Ich kann da jetzt alle ja, da rein. Dann kann die Treppe wieder raus. Und dann können die damit weitermachen. Mal, wo steht die? Ist nicht deren Ernst. Der Baum steht eine Ebene weiter unten. Oh nee, Dass sie das nach Lust und Laune bauen, ne? Das stimmt. Da liegt auch schon wieder was drin, oder? Nee, warte auf Siedler, okay. Es sieht so aus, als würde da was drin liegen, dann können die das auch nicht bauen. Das finden die ganz witzig. Also wir gucken jetzt lieber erstmal, wie breit der ähm, Eingang wird. Es so. wollte ich elf breit machen hier, das Haupttor und so die Balken ziehen. Und natürlich zwei hoch. Da kommt einer hin und da so Ist ja nur geplant erstmal. Na, einer schon steht, nur noch zehn. So. Und ah, okay. Ähm. Der anderen Seite logischerweise auch. Sag bloß, die kommen da einfach nur nicht hin. Keine Ressourcen unten nicht erreichbar. Manchmal wollen die aber auch einen ärgern. Bauen die halt hier eine Holztreppe hin, Mensch, das geht So schwer ist jetzt nicht. Ach nee, gerade beim Klicken hat er gespeichert. Und der fällt immer noch. Also, wir müssen das mal langsam abstecken hier, das Gebiet. Wir brauchen einen Keller. Wir könnten ja den Keller erstmal außerhalb. Damit wir auf jeden Fall einen haben. Aber wichtiger wären auch die Gärten. Wir davor eigentlich auch einen an? Nur eigentlich machen, oder? Okay. Das ist ein ganz anderer Kram. Was fehlt denn dazu? haben noch Landwirtschaft. Um Gott, wo ist denn das jetzt wieder versteckt? Also normalerweise war hier noch Flachs und alles. Oh Scheiße, die wollen aber bestimmt auch gleich wieder beten und so ein Scheiß, ne? Ästhetik. Schlaf, Nahrung. Naja, geht ja noch. Aber doch. Wir müssen einen blöden Begemmeltisch und zwei Schreine bauen. Die können ruhig ein Stück laufen. Die stellen wir hier draußen hin. So, da... was um beten aber das mit den feldern wir haben ein lagerfeuer Im normalen forschungstisch eine schlachtbank haben wir auch aber warum können wir dann Es sind ja nur lagerplätze fall x Führung Wie sollen wir Bier herstellen und Stoff, wenn der Hunger klopft an? Als Audrey ankam, standen ihre Knochen hervor und ihre Haare fielen im Büscheln aus. Die Leute aus Gottesstaat starrten diese elende, hungernde Seele an. Verzweiflung stand Audrey ins Gesicht geschrieben und sie flehte. Würdest du sie einlassen? Ja, die kann reden. Umgang mit Tieren. 27, auf von mir aus. Ja gut, dann. Wo oh, sind die? Oh, oben. Hungrig, halt ja, also mir egal. So. Umgang mit Tieren. Oh, haltung Da die ja sonst das Ganze da machen. Ne, warte mal. So reicht ja. Gesund pflegen können ja alle. Hat ja nichts damit zu tun. So, ja, also... 11 auf 5. Anik 6. Dann machen wir Bergbau ein hoch. Kochkunst ein hoch. und fertigen auch auf zwei. Müden, Zimmerhandwerk. Schneidern. Hat sie Stern, aber so. Select. Und tätig aus Terminplan einfügen warum wenn wir Landwirtschaft freischalten warum haben wir dann nicht die anderen Felder oder hat das wieder einen eigenen Reiter und wie ich, ich sehe es ja nicht Wohlfeld Hornesfeld Bäume Sind denn die anderen Felder hin? Das ist jetzt sehr ärgerlich. Okay. Haben Sie jetzt hier unten den eingesetzt? haben sie. Dann können sie da direkt einen rüber setzen. Hier muss eine blöde Treppe hin. Und wenn sie... Den können sie von oben machen. Wenn sie die hier abreißen. Das ist natürlich jetzt... so gut. So. Bau, oh, fahrt noch Siedler. Ihr ja, könnt ja ruhig mal einer machen, ey. Bau oh, kann nicht begonnen werden, da zuerst freige... Oh, ist nicht deren Ernst. Da liegt doch was drin, und deswegen können sie es nicht bauen. Nee, Muss das Bauen abreißen, Bauen abreißen. So unfähig sind. Baum ist Lungen, wird ja mal besser. Aber wenn sie den da auch hingesetzt haben. weil hier jeden einzeln machen, ist doch ja nicht wahr. Wenn die sich in einer Tour einbauen und irgendeinen Scheiß liegen lassen. jetzt erst die Ecken hier. So. Ah, wir haben jetzt Wein. Der Fruchtsaft wurde zu Wein. Jetzt, jetzt schon wieder in, in der, der Erde. Erde. Also, also, auch mal. Die kann wieder weg. Das müssen wir schon auffüllen. Hier müssten wir eigentlich noch das Leben entfernen. Gehen wir jetzt noch Erde her. Ja. Dann baut das ab und dann darunter die Ebene. Aber erst ganz vorsichtig die Ebene da. Ich warte am besten. Erst da anfangen. Das ja, die haben da so eine. Warte oh, die kommen dann nicht drauf. Also, die können nur auf diese Ebene uns von hier abbauen. Dürften sich ja eigentlich nicht schon wieder einbauen. So. Auch eine Erde. Jede Menge Erde. Oh, Guck mal, hier ist auch. Kommen sie auch hoch. Können sie die auch erstmal wegreißen. Das hier. So. Die Ebene geht auch. Da kommen sie von unten ja dran. Und noch irgendwas Erhöhtes. Wie hat sie das denn hingekriegt? Da steht auch schon wieder wer. Oh, Mädel, ey. Das ist noch ein bisschen tricky bei dem Spiel. Die bauen sich in einer natur Rudeln die sich da ein. Naja, jetzt hat die natürlich kein Holz. Jeten, ja, so ein Scheiß. Aber der hat Bauen. Guck mal. Bereits anderen Siedler zugewiesen. Alba. Ressourcen, Ja, wir hoffen, du. Jetzt müssen wir hier überall treppen, weil die unfähig sind. Aber die können wir ja stehen lassen, weil da können wir noch weiter runtergehen. So. Hier können wir... Ach ja, können wir ja nicht anpflanzen, weil wir keine Pflanzen haben. Die ich nicht. Ja, dann machen wir jetzt halt Johannesbeeren. Lass mal am Weg ein frei. Ach nee, das sind jetzt einzelne Felder. Das ist ein Feld. Abreißen. Nicht wahr. Oh. Jetzt habe ich da wieder keinen freigelassen. zwei Johanneswehrfelder. Dann machen wir hier vorne jetzt halt. Auch schon wieder irgendwas nicht. Doch, die stehen auf derselben Ebene. Ach, das Feld müsste ein weiter nach innen, also noch zum Weg. Aber das sieht ja gar nicht gut aus, dann machen wir das nur so groß. Ach so, Priorität, ja, die da anbauen sollen. Naja, das hier vorne auffüllen mit Erde geht auch nicht, da wir erst das hier machen müssen. Hier wieder schön langsam. Das werden wir ja wohl hinkriegen hier so, oder? Passt. Wir ja, natürlich nicht. So, die beiden Ecken da könnten wir auch machen. Ja, wieder keine Erde war ja klar. So. geht runter, okay, das ist eine andere Ebene. Hier ist sauber noch. Und da kommen sie auch hin. Da oh. will man eigentlich nur in Ruhe was bauen. Und sowas. Und so einen Henker bauen sie den da nicht. Planungsphase. Komm mal her hier. So, du da. Oh, die haben da schon wieder was hingelegt. Das sind so Hornochsen, ey. Ist nicht wahr. Die packen manchmal Sachen, die da liegen. Wenn sie hier einen bauen sollen. Und hier, was liegt, packen sie es da hin. Und dann will da einer. Baut da natürlich keiner, sondern packen sie es erst da hin. Die bauen immer nur jeden zweiten. Nicht ganz witzig. So. So. ist. Welche Ebene? Hier, da hat keiner Lust zu oder was? Naja. Oh, wir brauchen einen Platz für Müll. Machen wir hier hinten. schon hoch zählt zu abfall auch asche jo, cool. johannes bär ist auf dem lagerplatz verrottet zu gemüse scheiße das fängt schon an zu vergammeln haben die alles weggefressen Oh Gott, die Bücher vergammeln. Oh, ich wollte nicht ganz Tag Lagerhäuser bauen. Oh, Bücher, Medizin, minus Futter sehr hoch Holzboden drunter Dach drüber so da Balken zwischen Dach drüber Die wollen dann bestimmt auch ein Dach haben. Oh. Aber da reißt man deren Aufstädte sowieso ab. Zweige, ja. Botene Zweige. Da liegt überall noch Kram. Was soll denn das? So. Also, an Balken. hat er nicht akzeptiert. Eben. So, wir brauchen weder Wände noch eine blöde Tür. Was liegt da denn alles? Eichensetzling, Zweige, wird immer mehr. Machen im Ernst, Alter. Exportiert zum Lagerplatz. Mir scheißegal, bau das Ding jetzt hier. Bau oh, deaktiviert, ich gehe kaputt. Der baut schon irgendwas. Hier, Bau 2. Transportiert nur zum Lagerplatz. Deaktiviert. Ah. Bau 11. Schafft Ressourcen. Ah, geht doch. Der kann das. Mein. Dieses Loch hier jemals zukriegen? die hier einzeln setzen, ist nicht wahr. Immer so, dass wir den Scheiß irgendwie noch wegkriegen. So. Der wurde gesetzt hier. Das abreißen und danach das und die Treppe. So. Das war jetzt echt wirklich noch. Alter, wie viel fressen die denn? Wir hatten 2000 Nahrung. Wir sind erst bei Tag 9. Wie viel fressen die, Alter? Das ist ja nicht normal. Früher wäre man damit ja ewig hingekommen. Oh, Wir müssen viel mehr anbauen. Das ist ja nicht wahr. Dafür, dass es hier ohne Angriffe ist, können wir nicht mal in Ruhe bauen. Ich wollte einfach nur gemütlich bauen. Jetzt hier vorne eine Wand ziehen, machen sie die natürlich als erstes. Wohl wäre eigentlich auch egal. Da. Wir müssen uns was mit dem Essen überlegen, das geht ja gar nicht. Und warum haben, also könnte ja die ja das Problem aufbauen, das ist irgendwie geändert. Dass es jetzt nur noch zwei gibt. Aber wie kriegen wir dann Lachs und Gerste? Kriegen wir das erst hier hin? Dann beim Braun. Haben sie doch nichts geändert? Verstehe ich nicht. Das braucht man ja eigentlich auch nicht. Bildhauer. Das ist ja nicht wahr, warum ist das jetzt weg? Das pflanzenfelder da frei, ja. Wo sind die alle? Also wir haben ja Platz zum Anpflanzen. ja nochmal hier. wenn will ihr ja witzig finden. So. Wenn sie mal die Bücher hier reinräumen. Dann liegen sie wenigstens auch nicht mehr auf dem Bußboden. Nicht überdacht. ist mich verarschen? nicht überdacht, oh ja oh. bauen sich erst, ich habe das hier zuerst gemacht und die bauen trotzdem erst das da, das ist ein faules scheißpack aber wir müssen dann noch wir brauchen jetzt echt einen Keller nach neun Tagen nichts mehr zu essen das kann nicht wahr sein jetzt müssen wir hier ein Loch buddeln nur um es hinterher wieder zuzuschütten das kann ja wohl nicht wahr sein Ja. Ja, nicht zu so weit weg sein jetzt. Er ist doch ärgerlich. Das ist bestimmt, weil diese Dreckshunde das fressen, ne? Ja. Diese Dreckshunde fressen kein Tierfutter. Die fressen unser Essen weg. Also von denen das. Ist doch nicht wahr. Das ist ja doof. können wir auch nicht einstellen. Hm, oh mehr, sonst schlachte ich die Viecher halt. Das ist ja jetzt ärgerlich. Was ist, wenn ich die verpackten Mahlzeiten verbiete? Die Siedler essen die dann nicht. Die essen dann Bären und alles. Haha, machen die ja nicht. Wir haben ja nichts. Weil wir das erst noch anbauen müssen. das mit den Pflanzen und den Hunden ist jetzt 10 von 10 ärgerlich warum haben wir keine anderen Felder also normalerweise waren hier mehr aufgelistet Flachs, Gerste Bunkelrüben, Karotten sowas halt ist das ja jetzt das ergibt doch gar keinen Sinn wir haben noch Landwirtschaft extra freigeschaltet ja also wenn ihr das wisst Lass mich gerne wissen, weil so macht das ja gar keinen Sinn. Weil wir können ja, Alkohol können wir knicken. Können wir nicht anbauen. Wir können keine Klamotten herstellen, aber keinen Flachs anbauen können. Ich bezweifle, das war, da müssen wir ja ewig viele Felder hier anbauen. Dann maximaler Ertrag nach 14, hier nach 19 brauchen super viele Kohlfelder dann jetzt. Aber 14 Tage echt sowieso nicht. Also uns diese Köter das Essen wegfressen. Ich verbiete jetzt alle Nahrungsmittelpakete. bin mal gespannt, ob die Köder das auch noch heißen. Oh, wieso denn Co... oh nein. Echt, jetzt komm, leck mich. ob die das immer noch fressen. Und dann sammeln wir hier einfach Pilz. Und hier waren noch ganz viele Hannesbeeren. Dann essen jetzt die doch egal welches Kochmaterial. Ne? Eine Mahlzeit. Natürlich für eine Mahlzeit 24, dann sollen die halt diese Sachen hochfressen, also mal im Ernst. Ob die mich hassen oder pingen, aber wir stellen einfach auf alle Nahrungsmittel. Doch, du hast Tierfutter, ne? Und die fressen das nicht. Also, dass die in den Gehegen, die Schweine, Wildschweine, Kühe, Rehe und so, das fressen ist schon. schon klar. Aber die Hunde müssten das doch auch fressen. Das sind ja nun Tierraub, die ein Haustier sind oder ein Stalltier. Es ist ja Tierfutter. Dann heißt ja extra Tierfutter. Hab ja extra da deshalb welches mitgenommen. Was ist das überhaupt? Tierfutter. Ah, das steht hier drüben. Ah, keine Ahnung. Wird zur Fütterung von Tieren verwenden. Ja, Hunde sind auch Tiere. Keine Ahnung. Und was das mit den Feldern soll, weiß ich auch nicht. Im Pecher müssen wir neu anfangen. mir aber auch, wenn mal, speichern. Wir mal sehen, ob die Felder auftauchen, weil dann gucke ich meinen anderen Spielstand. Aber da hatte ich die Felder. Ich habe gestern ja guckt, ob die Einstellungen so passen. Jetzt müssen wir mal in Einstellungen gucken. Aber dass wir das war die, ausgemacht haben, dass wir Samen benutzen müssen. Ja. ja. Um anzubauen, kann es ja nun auch nicht sein. Ich hier unten ist irgendwo Samen. Verwende Samen für die Aussage Es wird empfohlen, diese Option aktiviert zu lassen. Diese Option deaktiviert. Ungenutztes Saatgut auf der Karte angezeigt. Die Siedler sehen dann an Orten, die als Nutzpflanzenfelder ausgewiesen sind. Die Pflanzen automatisch wachsen. Um ein Nutzpflanzenfeld freizuschalten, musst du Samen erwerben. Echt jetzt? Wir müssen also einen Karottensamen, einen Gerstensamen von irgendwem kaufen, damit das freigeschaltet wird, oder was? Das ist doch jetzt voll doof. Ich habe extra Samen ausgestellt, damit wir genug anpflanzen können. Ja, wahrscheinlich müssen wir einfach neu anfangen. Dann spiele ich so weit, wie wir jetzt sind. So, mal schauen, wie wir das machen. Jetzt Hat er die hier übereinander gestellt? Das ist nicht wahr? gespannt, was die dämlichen Köter fressen. Nicht hungrig. hier an die Nahrung und ich schlachte dich, ganz im Ernst. Wenn die jetzt trotzdem unsere Pakete wegfressen, 592 Mahlzeiten haben wir, die sind alle verboten. Wenn dann da welche fehlen, waren die Hunde. Dann essen die die trotzdem. Echt hier. Guck sie an. Was hat denn der dann gemacht? Gerade. Mal im Auge behalten. Was die hier für einen Scheißer fabrizieren. ist nicht deren scheiß ernst die bauen die wände von innen was für ein dreckspack ist ein super schönes spiel aber das kriegen die gar nicht auf der reihe ist noch im early access daher kann es noch sein dass sie das noch beheben aber das ist das einzige problem was es seit anfang des spiels gibt wenn du den sagst hier bau keine ahnung bau das so ab ja. baue das so ab Kriegen die das hin, dass sie mittendrin irgendwo stehen? Ah, ja, wolltest du jetzt abbauen, was? so gedacht. Ja, mit den Pflanzensamen, ja. Wir spielen ohne müssen trotzdem welche kaufen, also macht jetzt schon keinen Spaß mehr. Ich wollte mit euch das ganz gemütliche, ich wollte ihnen eine Stadt hinbauen. Aber dafür müssen wir ja sorgen, dass sie nicht bis dahin verhungern. Ganz im Ernst, dann fressen die nur noch Kohle. Cool, ist mir jetzt auch egal. So, oh, ein Kohlefeld. Bannisbeerfeld. bauen wir in der nächsten Folge halt im dämlichen Keller damit was kühl kriegen und das Essen haltbar ist und trotzdem die Stadt aber die fressen halt dann nur noch Drecks Kohle und Rüben bis in dämlicher Händler ja, also Kohl und diesen Johannisbeeren bis Händler irgendwann vorbeikaufen dann kaufen wir dem Samen ab und dann bauen wir hier die Gärten erst weiter sehr ja, schade, aber lässt sich ja gerade irgendwie nicht ändern. Außer ihr habt da einen Tipp, dass man das irgendwie anders beheben kann. Dann kann ja nicht sein, dass jetzt hier alle Felder fehlen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier dieses Schwachsins Loch endlich versuchen vollzukriegen. Den Weg abstecken. Also nur grob, weil wir haben ja keinen Kalkstein abgebaut. Wir müssen irgendwie hier zusehen, dass wir das abbauen und dann da halt abbauen. Irgendwie im Berg. Nur um es wieder aufzufüllen. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.